Flugzeuge Geräuschlos im Hangar, keines fliegt. Das Traumschiff regungslos vor Anker im Hafen liegt. Sämtliche Läden geschlossen, draußen baumelt das Schild. Niemand zu sehen, kein Kontakt, nur der Wind weht noch mild. Die Wirtschaft im freien Fall, Aktienkurse im tiefen Tal, Fließbänder stehen still. Viele Unternehmer keine Wahl, Millionen von Menschen deren Existenz Regale leer, suchende Menschen nach Brot. Menschen in Angst und Panik sitzen zu Haus Ausgangssperren verhängt, keiner geht mehr raus Geisterstädte fast unheimlich und menschenleer. Grenzen geschlossen, keiner kommt mehr her Das sind keine Filmszenen aus einem Apokalypse-Streifen Völlig real, völlig überraschend, für viele nicht zu so begreifen, nennt sich hybrider Krieg. Ohne Düsenjets in Überschall, doch zerstört wird trotzdem alles ohne Bomben und Knall. Doch wir lassen und wir lassen uns nicht führen hinters Licht. Wir sagen und rufen, jetzt kommen Kriegstreiber vor Gericht. All ihr Ärzte und ihr Richter, die ihr dieses Unrecht seht. Zyrologen und Experten, die ihr fast davon versteht Zusammen mit euch stimmen wir neue Zeiten an Denn jetzt zerbricht der Schwindel samt Überwachungswahn Bedrückte warten auf Hoffnung, sind bereit zu empfangen Wir sehen jetzt auf diesem Boden, bist bereit dann zu fangen Jetzt wird es Tag Jetzt ist die Nacht endlich vorbei Jetzt bricht ein neuer Jetzt fangen neue Zeiten an Ganze Völker wachen auf, ganze Länder stehen auf Weil die Wahrheit siegt, wie Flügen es auch gibt Ruft es aus mit mir zusammen, alle Lager stehen wir zusammen Jetzt wird's Tag, Held, wird Tag. Jetzt wird's Tag, hält, wird Tag, hält, wird Tag, hält. Doch wir lassen und wir lassen uns nicht führen in das Licht. Wir sagen und rufen, jetzt kommen Kriegstreiber vor Gericht. All ihr Ärzte und die Richter, die ihr dieses Unrecht seht, Virologen und Experten, die ihr fast davon versteht. Zusammen mit euch stimmen wir neue Zeiten an.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 Zeiten an. Ganze Völker wachen auf, ganze Länder stehen auf, weil die Wahrheit siegt. Wie viel Lügen es auch gibt, ruft es aus mit mir zusammen. Alle Lager stehen wir zusammen. Jetzt wird's Tage, wird es Tag,